Die Creative Commons Lizenzen, CC0. Creative Commons bietet Urhebern verschiedene Lizenzen an, um ihre Werke zu lizenzieren und das heißt, mit allgemeinverständlichen und global vergleichbaren Nutzungsbedingungen zu versehen. Das alles mit dem Ziel, das jeweilige Werke freizugeben für die Verwendung von Dritten, zum Beispiel anderen Wissenschaftlern oder anderen Lehrkräften. Und damit man ein Werk mit einer CC-Lizenz verwenden kann, muss man verstehen, welches die Bedingungen sind, unter denen man es verwenden kann und wie man sie einhält. Die einfachste Lizenz ist die CC0-Lizenz. Man kann CC0 sagen oder CC0, beides wird auch in der deutschsprachigen Praxis verwendet. CC0 ist eigentlich keine richtige Lizenz. Es ist eher eine Art Erklärung, dass man als Urheber auf alle abgebbaren Rechte am Werk verzichtet. Damit ist sie die offenste und auch einzige völlig bedingungslose Lizenz. Ein Urheber, der sein Werk mit CC0 versieht, erklärt es quasi gemeinfrei. Er verzichtet sozusagen auf alle Rechte, auf die er verzichten kann. Nur das Urheberpersönlichkeitsrecht kann er dabei nicht abgeben. Das ist nach deutschem Recht direkt mit seiner Person verknüpft, was für Nachnutzende im Regelfall jedoch unerheblich ist. Das bedeutet, ein Werk, das ich im Internet finde und das mit dieser Lizenz versehen ist, kann ich herunterladen, bearbeiten, wieder hochladen und sogar verkaufen. Ich darf mich aber dennoch nicht als Urheber eines Werkes ausgeben, welches nicht von mir stammt. Schauen wir uns an, wo wir CC0-lizenzierte Inhalte finden. Beginnen wir zum Beispiel mit der Plattform pixabay.com. Anbieter der Plattform ist ein deutsches Unternehmen, welches eine riesige Datenbank von Bildern unter CC0 als Download-Service anbietet. Daran angeschlossen ist auch eine Community von professionellen und Hobbyfotografen. Pixabay finanziert dieses kostenfreie Angebot durch Werbung. Nachdem ich einen Suchbegriff eingegeben habe, wird im oberen Teil der Suchergebnisse Werbung angezeigt. Darunter kann ich die einzelnen Bilder auswählen und finde jetzt an jedem Einzelnen den Hinweis auf die cc 0 -No lizenz Das Bild kann ich jetzt, zum Beispiel für eine Präsentation, herunterladen und kostenfrei verwenden. Die CC0-Lizenz setzt nun noch nicht mal einen Lizenzhinweis am kopierten Werk voraus. Wir müssen bei der Verwendung von CC0-lizenzierten Werken weder einen Autor noch eine Lizenz angeben. Ohne Angabe eines Rechtshinweises wissen andere jedoch nicht, woher das Werk stammt. Sie müssen also davon ausgehen, dass alle Rechte vorbehalten sind. Eine niedrigschwellige Weiternutzung wird damit verhindert und das ist natürlich nicht im Sinne der Sache. Es ist also empfohlen, das Werk mit dem Hinweis auf CC0 zu versehen und auch auf die Lizenzansicht im Web zu verlinken, damit für Dritte nachvollziehbar ist, was CC0 meint. Dafür suche ich jetzt einfach CC0 in der Suchmaschine meiner Wahl. Die gesuchte Zielseite wird mir direkt als erstes Suchergebnis angezeigt. Diesen Link nehme ich und lege ihn hinter die Lizenzangabe. Auch die Namensnennung des Urhebers ist mit der CC0-Lizenz fakultativ und muss keiner konkreten Regel folgen. Bunte Bildchen sind für die wissenschaftliche Forschung in der Regel jedoch weniger interessant. Aktuell wird man auch kaum wirklich wissenschaftlich relevantes Material unter CC0-Lizenz finden. Gelegentlich kann es jedoch sinnvoll sein, bildliche Unterstützung im Kontext der Lehre zu verwenden. Zum Beispiel um Präsentationen aufzuwerten. Klar ist, dass ich diese Werke auch einfach als Verzierung verwenden kann. Zum Beispiel auf Unterrichtsmaterial in der Schule. Was ist lizenzfrei? Man spricht bei Creative Commons-Lizenzen zum einen von offenen Lizenzen, aber auch von freien Lizenzen. Von einer freien Lizenz ist häufig die Rede, wenn es um die offensten, also bedingungsarmen Lizenzen des Bausteinsystems geht. Verwechselt wird das nicht selten mit dem Begriff lizenzfrei, was es im Grunde jedoch nicht gibt. Lizenzfrei ist eine ziemlich ungenaue Übersetzung des Terminus royalty free, den man häufig im angloamerikanischen Raum findet. Dieser heißt korrekt übersetzt lizenzgebührenfrei. Wirklich lizenzfrei wären nur gemeinfreie Werke, denn solange wie ein Urheber Rechte hat, die er vertreten kann und muss, wird es auch Nutzungsbestimmungen, das heißt Lizenzen geben seien sie standardisiert oder individuell vereinbart. Wenn man also im Internet Inhalte mit der Bezeichnung royalty-free findet, sind dahinter stets individuelle Lizenzen zu finden, die man sich genau anschauen sollte.